Ich bin Patrizia wohne in Zürich, lebe in Zürich, arbeite in Zürich. Mhm. Ich wollte ins Telefon kreuen, ich habe das Auto gewonnen und ich bin ganz ehrlich sagen, ich habe das erst gemerkt, dass es nicht so gewesen. Und umso mehr ist es natürlich freut, dass ich etwas wunderschöneres Auto mitnehmen durfte. Heute freue ich mich mega mässig.